Wenn Sie alle Fragen für Ihren Fragebogen erstellt haben, dann geht es um das Thema Fragebogendramaturgie, also um die Frage, in welcher Reihenfolge Sie die Fragen in Ihrem Fragebogen präsentieren. Der erste Punkt, der dort zu beachten ist, ist die sogenannte Fragensukzession, also in welcher Reihenfolge zeige ich die Fragen, weil es dort eben Effekte, empirisch belegte Sukzessionseffekte gibt. Und Post berichtet da das eindrückliche Beispiel, dass man die Leute befragt nach einer Einschätzung der CDU, also eine allgemeine Einschätzung, wie man die CDU bewertet. Und diese Einschätzung fällt ganz unterschiedlich aus, je nachdem, welche Frage man vorher gestellt hat. Wenn man vorher eine Frage gestellt hat, die ein ganz anderes Thema hat, dann ähm, hat man sozusagen eine unverfälschte Antwort. Wenn man aber vorher, das ist schon eine Weile her, dann eine Frage gestellt hat nach dem Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wie man diese Person bewertet, und Richard von Weizsäcker war halt ein in der breiten Bevölkerung sehr geschätzter Bundespräsident, wenn man also diese Frage vorher gestellt hat und auch explizit darauf hingewiesen hat, dass Richard von Weizsäcker ja CDU-Mitglied ist bzw. war, dann hatte das einen Effekt auf diese nachfolgende CDU-Frage. Dann wurde auch die CDU insgesamt sehr, sehr viel positiver bewertet. Man sieht also, dass die Fragen von den Befragten nicht unabhängig voneinander beantwortet werden können, sondern dass immer die Fragen, die direkt davor gestellt wurden, einen gewissen Effekt darauf haben können. Jetzt ist es so, dass wir diese Sukzessionseffekte im Prinzip nur erahnen können. Wenn wir wirklich wissen wollten, ob es diese Effekte gibt oder nicht, müssten wir das empirisch testen, so wie das hier bei Post ist. Das heißt, in der Praxis, in unseren Projekten, machen wir uns eben Gedanken darüber, ob es dort Fragen gibt, die starke, äh, starken Einfluss aufeinander haben könnten und reflektieren das dann eben im Bericht oder versuchen auch äh, den Fragebogen so aufzubauen, dass diese Effekte möglichst gering sind. Dann neben diesen Reihenfolgeeffekten im Gesamtfragebogen gibt es auch Reihenfolgeeffekte innerhalb der Antwortmöglichkeiten einer Frage. Und zwar ist das dann teilweise der Primacy-Effekt und teilweise der Recency-Effekt. Was ist damit gemeint? Beim Primacy-Effekt ist es so, dass, sie beim, dass die Befragten beim Lesen längerer ähm, Listen von Antwortmöglichkeiten eher die ersten zwei, drei Antwortmöglichkeiten im Gedächtnis behalten. Und somit wird man dort äh, größere Häufigkeiten finden als bei den äh, anderen Antwortmöglichkeiten. Und beim Recency-Effekt ist es genau andersrum und der tritt dann eher bei mündlichen Befragungen auf, zum Beispiel bei Telefoninterviews dass man also, wenn man die Antwortmöglichkeiten vorgelesen bekommt, eher die letzten Antwortmöglichkeiten in Erinnerung behält und somit dann eben dort höhere Häufigkeiten erhält als bei anderen Befragungsformen. Dann ist die Einstiegsfrage immer wichtig bei ähm, einem Fragebogen, um die äh, Abbruchquote gering zu halten und einen guten Start der Befragten in den Fragebogen zu ermöglichen. Und dafür hat Post einige... Regeln zusammengestellt, zum einen sollte die Einstiegsfrage spannend sein und inhaltlich und themenbezogen. Es sollte also etwas sein, was die Leute in das Thema einführt und auch für die Befragten interessant ist und nicht zum Beispiel mit demografischen Fragen wie zum Beispiel nach dem Alter zu beginnen. Dann sollte diese, diese Einstiegsfrage auch jeden der Befragten persönlich betreffen, einfach zu beantworten sein und vor allem auch von allen Befragten beantwortbar sein. Es sollen also nicht zu Beginn irgendwelche Filterfragen gestellt werden oder Fragen, die nur von einem Teil der Befragten überhaupt beantwortet werden können. Dann sind die inhaltlichen Frageblöcke sehr, sehr wichtig. Der ganze Fragebogen soll also in Blöcke eingeteilt werden. Und diese Blöcke sollten auch mit Überschriften und oder Überleitungssätzen voneinander getrennt werden, sodass man also Ordnung in den Fragebogen bekommt und nicht, wie Post das so schön beschreibt, alles durcheinander ist wie in einem gemischtwaren Laden, wo keinerlei Ordnung herrscht. Es dient also der Orientierung der Befragten innerhalb des Fragebogens. Dann gibt es sogenannte heikle Fragen, die sollten eher am Ende des Fragebogens gestellt werden. Heikle Fragen klingt erstmal dramatisch, aber das können auch ganz einfache Fragen wie zum Beispiel das Einkommen sein. Auch so eine Frage kann zu Abbrüchen des Fragebogens führen und deswegen sollte man die eher an das Ende des Fragebogens setzen. Und dann schließlich die demografischen Fragen, also auch die sollten ans Ende des Fragebogens gesetzt werden und die Befragung abschließen. Ganz am Ende lohnt es sich dann noch, eine kurze offene Frage zu stellen, in der die Befragten dann nochmal Feedback zum gesamten Fragebogen geben können. Soweit als erste kleine Einführung in die Fragebogendramaturgie. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Kapitel bei Porst im Fragebogenarbeitsbuch Kapitel 9 nachzulesen. Da finden Sie jede Menge Beispiele und Erläuterungen zu diesen Punkten.